Tab-Taste und Tabstops in Word. Drücken Sie auf die Tab-Taste links neben dem Q, fügen Sie einen Tabulator in Word ein. Dieser ist ein nicht druckbares Zeichen und kann durch das Einblenden der nicht druckbaren Zeichen angezeigt werden. Dieser Tabulator reagiert auf tabstop positionen die Sie im Lineal einsetzen können. Dabei ist es unerheblich, ob davor oder danach Text steht. Und dadurch wird es auch möglich, egal wie viel Text in den jeweiligen Zeilen steht, eine gleiche Fluchtlinie für Folgezeilen vorzunehmen. Allerdings hat das System natürlich auch seine Grenzen. Fügen Sie jetzt einen Tabulator ein, kann dieser diese Position natürlich nicht mehr anspringen, weil der Text zu viel Platz benötigt. Wenn Sie allerdings innerhalb dieser Bereiche bleiben, können Sie wieder die Fluchtlinie mittels Tab-Taste anspringen. Dieser Tab-Stop wird linksbündiger Tab-Stop genannt, weil er nach dem Anspringen von der linken Seite aus linksbündig schreibt. Sie können mehrere Tabstop-Ausrichtungen einstellen. Das Kernmenü hierzu finden Sie in den Absatzeinstellungen unten links bei Tabstops. Sie haben einen linksbündigen, zentrierten, rechtsbündigen und dezimalen Tabstop sowie die Möglichkeit eine vertikale Linie zu setzen. Ob Sie das über das Menü vornehmen oder mittels Lineal hier links oben einstellen, bleibt Ihnen überlassen. Ich zeige Ihnen kurz, wie das funktioniert. Dazu schalte ich in die nächste Zeile mittels Eingabetaste und lösche zunächst den bisherigen Tab Stop durch Herausziehen und setze nun zunächst auf 2 cm einen linksbündigen, dann auf 6 cm einen zentrierten, einen rechtsbündigen bei 10 cm. Und einen Dezimalen bei 13 cm. Zunächst schreibe ich natürlich linksbündig ganz normal. Springe mit der Tab-Taste die erste Position bei 2 cm an. Und auch hier wird linksbündig geschrieben. Nun springe ich die nächsten Tab-Stop-Position an mittels Eingabe der Tabulator-Taste. Und kann nun zentriert schreiben. Rechtsbündig bei dem nächsten. Und der Dezimale reagiert auf die Eingabe eines Kommas. Sie können zum Beispiel Beträge untereinander ausrichten lassen. Ich muss natürlich, wenn ich jetzt diesen dezimalen Tabstopp als nächstes anspringen will, zuerst den linksbündigen, dann den zentrierten, dann den rechtsbündigen anspringen. Egal ob jetzt hier Text ist oder nicht, jeder der tab Stops benötigt einen eigenen Tabulator in der Zeile. Deshalb habe ich jetzt hier viermal geschaltet um diesen dezimalen Tabstopp anzuspringen und in, um Ihnen dann auch diesen Vorgang dieser Betragsausrichtung zeigen zu können. Wie schon erwähnt, können Sie diese Einstellungen genauso gut über das Menü vornehmen. Hier sehen Sie den 2 cm linksbündigen, 6 cm zentrierten, 10 cm rechts ausgerichteten und den dezimalen Tabstopp bei 13 cm die vertikale linie zeige ich ihnen auch noch kurz setzen wir hier an dieser stelle eine vertikale linie um Tabstops zu löschen markieren sie zunächst die absätze deren Tabstops sie löschen möchten und ziehen dann entweder mit der gedrückten Maustaste die jeweiligen Tabstops aus dem Lineal heraus Sie können alternativ aber auch über das Tabstop-Menü der Absatzgruppe über alle löschen, alle Tabstops auf einmal löschen.